Sie, sich zusammensackend, ich hätte dich nie heiraten sollen, wir passen einfach nicht zusammen. Er, abweisend den Kopf schüttelnd und leicht ironisch, stimmt, denn der Mann, der zu dir passen würde, müsste noch gebacken werden. So begann ein Paar vor kurzem eine Sitzung. Was folgte, war eine lange Liste von Vorwürfen, die sich beide gegenseitig in den Kopf werfen. Und damit will ich sie jetzt wirklich nicht langweilen. Stattdessen würde ich Ihnen gerne sagen, was besser ist als Fremdgehen. Viele verwechseln das Standesamt mit dem Grundbuchamt. Sie glauben, Ihre Besitzbeständigung mit Ihrem dreizeitigen ja festgezogen zu haben. Sie glauben, Ihre Beziehungsarbeit ist beendet, wenn der Partner in eine feste Beziehung einwilligt. Tatsache aber ist, dass man gemeinsam einen Baum pflanzt. Die Pflege dieses Baumes entscheidet, ob man Zufriedenheit ernten wird. Wenn die beiden, von denen ich Ihnen am Anfang erzählt habe, feststellen, dass sie eine falsche Wahl getroffen haben, dann haben sie zwar recht, dass sie einen Fehler bei der Partnerwahl gemacht haben, aber er ist ein anderer, als die beiden denken. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Partnersuche mit der Partnerwahl beendet ist. Also früher, wenn sie am Standesamt angekommen sind und heute beim gemeinsamen Unterschreiben eines Mietvertrags. Um zu erklären, welchen Fehler die beiden gemacht haben, muss ich erst erklären, wie ich die Worte Partnersuche und Partnerwahl verstehe. Ich denke, Sie stimmen mir zu, Partnersuche ist das, was man gestern in der Bar oder auf einer Party gemacht hat und heute im Internet. Wer gefällt mir so gut, dass ich mit ihm mein Leben teilen will? Kann man doch so sehen, oder? Ja, ich brauche immer einen Nicken, okay? Ah, danke. Also, Partnerwahl... Ist der Moment, wenn ich glaube, den oder die Richtige gefunden zu haben. Wenn ich also meine, jetzt brauche ich nicht mehr weiter zu suchen. Jetzt kann ich mich zurücklehnen und hoffen, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Und hoffen, dass ich nicht eines Tages sagen muss, ich hätte dich nie heiraten sollen. Tja, aber dann kommt genau das Gefühl hoch was man glaubte, bei der sorgfältigen Wahl des Partners vermeiden zu können. Vielleicht habe ich doch den oder die falsche gewählt. Und was machen Menschen dann? Richtig, sie gehen wieder auf die Suche. Was gar nicht so schlecht ist. Wie Sie als Paartherapeut meinen, man soll fremd gehen, wenn es nicht mehr passt? Nein, das meine ich natürlich nicht. Ich wollte nur Ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Aber lassen Sie mich erklären, welches auf die Suche gehen ich meine. Also, dass man wieder auf Partnersuche gehen sollte. Oder noch genauer, nie damit aufhören sollte. Aber eben nicht bei einem neuen Menschen, sondern bei dem, den man nun mal auserkoren hat, lebenslang zu suchen. Also ist die Reihenfolge Partnersuche, Partnerwahl, Partnersuche und so weiter und so weiter und so weiter. Bis zur goldenen Hochzeit ja, und danach. Die ewige Partnersuche besteht darin, immer wieder auf die Suche zu gehen, wie haben wir uns verändert? Wie können wir noch besser zusammenpassen? Welche Lebensumstände verlangen neue Konstellationen zwischen uns? Es gibt immer etwas zu tun. Nach der ersten Partnerwahl geht es also darum, immer wieder auf die Suche zu gehen, wie können wir uns in unseren unterschiedlichen Entwicklungen begleiten, damit wir immer wieder unsere Partnerwahl bestätigen können. Oder... Gibt es ein schöneres Gefühl, als immer wieder zu behaupten, ich habe genau den richtigen Partner gewählt und schön, dass man ihn oder sie für mich perfekt gebacken hat.